wenigen sein, sondern dann muss das ein sehr breites Bündnis sein, das sich auch auf den ganzen Kreis erstreckt. So etwas ist auch von wenigen gar nicht zu leisten. Ich möchte mich bedanken bei allen, die an der Vorbereitung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir natürlich so ein würdiges Ereignis auch filmisch festhalten. Herr Tiefensee wird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 Also diesen Papierspender habe ich nicht, ne? das weißt du. Ich habe dafür einen 5000-Liter-Tank im Rasen, dass ich meine Toilette nicht mit äh, aufbereitem Trinkwasser spülen muss. Dann habe ich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage und ich habe mein Haus in Tating direkt an den Hauptbahnhof gebaut. Wenn da der Zug tütet, dann kann ich loslaufen, dann kann ich noch rechtzeitig zum Kreislauf mit dem Zug kommen. Ich habe dann in Husum mein Fahrrad äh, in der Radstation für 70 Euro im Jahr, Jahresbeitrag stehen, dann kann ich also...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 Also, dass man kein schlechtes Gewissen hat mit diesem e Ratten, ne? dann habe ich den Stromanbieter gewechselt und bin jetzt bei Greenpeace Energy. Dieter ha Ja. Das ist immer ein schweren Kommen gegen so viel Leistung. Ähm, nein, nein, das will ich gar nicht erst versuchen. Also, so viel habe ich also da jetzt nicht an der persönlichen Beiträgen schon äh, aufzuzählen. Aber eines will ich doch sagen, äh, glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, was mein Privatwagen für einen CO2-Ausstoß hat, dass der unter 100 ist, knapp unter 100, deutsches Fabrikat im Übrigen, dann glaube ich, habe ich damals, mehr will ich aber nicht sagen, vorne B, hinten MW, aber er wird es nicht sagen. Aber dann habe ich ganz bewusst, dann habe ich ganz bewusst diese Entscheidung auch nach Klimaschutzgesichtspunkten getroffen. Das war auch in der Familie schnell abgestimmt, dass das für uns das Kriterium war. Aber Sie sind noch nicht fertig mit dem Tun.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 hier am Stand von Frau Müller. Worauf passen wir hier auf? Wir passen auf die 100 E-Meile auf. Das ist eine Ausstellung von Regionen in Deutschland, die schon sehr weit sind beim Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das ist in Nordfriesland jetzt auch der Fall? Das war in Nordfriesland schon vorher der Fall, aber jetzt wird es offiziell der Fall sein, ja. So, zum Offiziellen heißt es auch, man steckt hier so eine goldene Schulterklappe auf bei der Feuerwehr. Der e Was haben Sie mitgebracht? haben ein neues Aufnahmeverfahren der die region und da ähm, schauen wir nicht nur, ähm, wie der Anteil von erneuerbaren Energien ist, da ist nach Friesland natürlich Spitze in Deutschland. Ähm, wir schauen auch auf andere Sachen, zum Beispiel ähm, auf der Handlungsebene gibt es ein Konzept oder werden Bürger mit einbe äh, einbezogen und jetzt in ähm, im Zuge dieser Erstellung des Klimaschutzkonzeptes ähm, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es ganz toll ist, was Frau Friesland schon geschafft hat. Und deshalb haben wir eine Urkunde mitgebracht zur offiziellen Auszeichnung als 100.de-Region. DE die darf ich Ihnen übergeben. Ähm, die Urkunde wurde von unserem Projektleiter Herrn Moser unterzeichnet und vor allem von Herrn Durchschnitt äh, Ministerialrat im Umweltministerium. Herzlichen Glückwunsch, dazu. Das muss man über Hände Dank. schütteln, das ja. dürfte mal offiziell werden. Und zeigen Sie mal nach vorne in die, äh, in die ja. Kamera, wo kommt die jetzt hin, sozusagen in, den, in die Wand der 1000 Urkunden des Landkreises, des Land oder wie sehen Sie es? Also wir kennen ja diesen Werbespruch, hängen Sie es zu den anderen. Ja. Äh, das <lacht> ist natürlich äh, für uns eine Auszeichnung und äh, wir wissen das auch zu würdigen. Und äh, die wird auch äh, einen Platz finden im unserem Klimaschutzkonzept, ob sie mal mehr im Büro hängt oder nicht weit davon entfernt, das werden wir noch entscheiden, aber wir meinen das auch ernst und insofern wollen wir auch, was die Gemeinschaft der Energieregion angeht, da auch einen aktiven Part spielen und insofern ist das gut, dass wir jetzt auch offiziell dabei sind. N.F. heißt also nicht nur Future, sondern Nordisch Flash und wir sind dabei. Der Norden führt. Auch also. nicht schlecht, schlecht. alles genau. klar. Dankeschön ja. und Dankeschön, Frau Müller, Dankeschön, Herr Hafen. Dankeschön.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 Was ist denn die Alternativtechnik? Sonne weiß ich. Was ist denn noch? Wir ähm, haben Energiekonzepte von bis. Bei uns können sie auch einen Kleinstwindgenerator ähm, bekommen, solarthermische äh, Beratung. Hm. Also Und jetzt stehen, wir hier, jetzt stehen wir hier bei einem Elektroauto. Richtig? Das gehört sozusagen auch ins Paket. Liebe Eltern, für Kurzstrecken gibt es in dem Auto eine 6. <lacht> ich nicht. Was ist denn das Schöne am Elektroauto? Man, man hört es nicht kommen, man hört es nicht fahren. Ja, das ist eigentlich das Schönste. Für mich ist das so, das hat so ein Autoscooter-Feeling, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Ich bin also ganz begeistert auch von dem Delta-1, den wir hier sehen können. Im Autoscooter-Feeling sind Sie doch noch drin, erzählen Sie mir doch nichts. Nein, das ist nicht mehr ganz so. Aber also das ähm, Schöne ist wirklich, ich habe heute also Lars das erste Mal mitgenommen, und das Schöne, finde ich, für mich persönlich, ist wirklich das lautlose Anfahren. Ja. Ich verstehe, also ich merke einfach nicht, dass der Motor schon läuft. Das Geräusch fehlt, aber gerade das macht den Zauber aus. Hm. Gibt es ganz, ganz viele Skeptiker? Wie überzeugen Sie die, die sagen, Mensch, also lieber ein bisschen Motor hören, nachher höre ich ja nicht auf der Straße und äh, ich kann ja gar nicht tanken oder Ähnliches. Wie überzeugen Sie denn die Skeptiker? Also in der Tat ist das ein Problem, dass man ähm, wirklich diese Autos nicht hört. Da muss etwas passieren, weil wir einfach da automatisiert sind. Ähm, wenn Sie sich selber mal beobachten und an der Straße stehen, dann werden Sie merken und feststellen, dass Sie ähm, gar nicht sehen, dass das Auto kommt, sondern dass Sie es erst hören. Hm. Und das wird ähm, ein Problem werden. Aber da werden wir reinwachsen und das wird funktionieren. Und das Problem ist das preis leistungs -Verhältnis ist ganz klar im Moment. Wo daran arbeiten wir? Natürlich. Sie sowieso. Ja, selbstverständlich. Okay, dann wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg. Toll, toll, auch alles, was kommt. Und wenn man neugierig ist, man kann Sie fragen. Immer. Danke. Gerne, Natürlich. vielen Dank. Jo, da steht Moin Moin drauf und neue Energien. Und jetzt bin ich hier am Stand der Aktivregion Nordfriesland-Nord. Jetzt müsste ich Sie ein Stückchen fragen. Wir reden über äh, Aktivregion Nord und das Thema Bio, Energie, Modellregion und sogar, es gab sogar eine Auszeichnung. Was steckt denn dahinter bei Ihnen? Ja, wir sind... Vielleicht sagen Sie ganz kurz einen Satz zu sich, damit die Kollegen im Fernsehen auch wissen, wer Sie sind. Okay, äh, mein Name ist Carla Krese. Äh, ich bin Regionalmanagerin in der Aktivregion Nord und wir haben, ich weiß nicht, war das 2009, ein, äh, an einem bundesweiten Wettbewerb teilgenommen. Mhm ging es um Bioenergieregion ja und den haben wir gewonnen und haben seitdem auch unseren Projektmanager äh, Thorsten Schmidt Baum äh, dabei der unsere Bioenergieregion sozusagen auf den Weg bringt mhm. welche Energiepotenziale schlummern denn noch in Nordfriesland und kann man die noch wecken ja vor allen Dingen auch Energieeffizienzpotenziale also zum Beispiel wir führen einige Studien durch zu ähm, Wärmenetzen mhm. Und ähm, natürlich auch äh, Potenziale, jetzt so, so besonders jetzt bezogen auch auf Bioenergieregionen, dass, dass andere Substrate gesucht werden, als jetzt konkret Mais, um die Biogasanlagen äh, ja. zu füttern. Mhm. Kommen auch Leute zu Ihnen und sagen, bei Ihnen kann man noch was lernen? Ich denke, wir arbeiten mit den aktiven Menschen vor Ort. Und ja. da ist ganz, ganz viel Wissen. Und wir lernen zusammen. Also mhm. Und sind Sie auch gleichzeitig sozusagen... Im nächsten Jahr aktiv, Region, verantwortlich oder ein Kopf oder ähnliches. Gibt es so Ziele, wo Sie sagen, was möchten wir im Jahre 2012 erreichen? Ja, wir haben demnächst Windgas, äh, ist ein Projekt, was in Ulebül äh, umgesetzt werden soll, als Studie, das mhm. erstmal zu untersuchen. Ich selber bin schon Bezieherin privat äh, von Windgas über Greenpeace, aber es ist natürlich mhm. wunderbar, wenn hier ein regionales Projekt Windgas mhm. umgesetzt wird. Haben Sie haben wir einen besonderen auch... Wunsch ans nächste Jahr, wo Sie sagen, das, und das würde ich mir wünschen, wenn das und das passiert? Ja, gerade so im Bereich Mobilität wäre das sehr, sehr schön, wenn wir da Projekte auf den Weg bringen könnten, auch mit erneuerbaren Energien. Wir haben am Anfang auch das Projekt erneuerbare Elektromobilität auf den Weg gebracht. Das wurde hier auf der ähm, Messe in Husum äh, gestartet, als Genossenschaft. Und wenn da ganz viel Wind äh, mhm. von hinten kommen würde, also nicht nur ähm, ja, durch sehr viel Aktivität. Also da, die Genossenschaft ist schon sehr agil unterwegs und also gerade dieser Genossenschaft wünsche ich noch sehr viel Unterstützung hier aus der toll, toll ja. Okay, neben mir steht Nathalie Eckert. Das Stichwort heißt Halliggemeinschaft, Biosphäre, Halligen. Das sind ja eigentlich drei Begriffe. Halliggemeinschaft, Biosphäre und Halligen. Ist das etwas Zusammenhängendes? Auf alle Fälle. Bei Halliggemeinschaft, das Hallig gedoppelt ist, ist einfach damit zu begründen. Ne? Es geht um die Halligen. Mhm. Die Halligen sind Teil des Biosphärengebietes im nordfriesischen Wattenmeer, also Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen. Mhm. Da kommt Biosphäre her, mhm. weil im Reservat wollen die Halligen nicht wohnen, die Halligbevölkerung. Deswegen ist es aber nur Biosphäre Halligen. Mhm und hatte ich Gemeinschaft, weil das ist etwas von den fünf großen Hallegen ein gemeinsames Projekt, also eine Gemeinschaft, die sich gegründet hat, die Interessen der Halligen zusammen vorbeizubringen. So quasi Regionalentwicklung im Rahmen Biosphäre. Und es geht um diverse Themen. Eigentlich Leben, äh, Zukunftssicherung auf den Halligen, Daseinsvorsorge, alles, was mit dem Standort Halligen zu tun hat. Ich sehe gerade so ein Spiel für die Grundschule, da wart ihr gerade dabei und ihr dürft ihr gerne weiterspielen, um Aha-Erlebnisse mitzugeben. Was ist denn ein Aha-Erlebnis, wenn man das Spiel gespielt hat? Ähm, ein Aha-Erlebnis. Man lernt die Halligen kennen. Weil meistens, okay, wenn man regional vor Ort ist, kann man mit den Halligen was anfragen. Ja. Ich habe lange Zeit in Kiel gewohnt, da waren so Halligen die Gift, aber sind so weit weg, und mhm. weiß ich nicht. Also mhm. man lernt die Halligen kennen. Nebenbei lernt man noch ein bisschen kennen Klima, Klimawandel. Was hat es damit auch sich so in einfachen Fragen formuliert? Und äh, es geht auch so ein bisschen um die Halligen dabei. Mhm. Das ist so, das erhaben. man kann so ein bisschen regionales erleben. Dann sind Sie heute ganz alleine hier, muss ich sagen. Eigentlich sollten es ein paar mehr sein. Hat ja, das ja. auch was so mit dem Klima zu tun? Ja, da streiten sich die Experten, könnte man sagen, ist es Klimawandel oder ist es nur das Wetter, das gerade so ein bisschen widrig ist. Ich denke schon, dass es eine Mischung aus Klimawandel und beidem ist. Ich wollte heute mit Vertretern von der Hallig nordstrandischen Moor hier sein, die auch Kinder haben, die das mitentwickelt haben. Mhm. Leider haben sie ja ein bisschen schlechtes Wetter geweldet, ein bisschen viel Wasser und das heißt, die Hallig... Bevölkerung von nordspanischem Moor einfach nicht runter, Land unter. Es hm. so. ist eigentlich ein Thema auch auf den Halligen. Zurzeit informieren wir über die Halligen. Wenn man sagt, wir reden bis zu sieben Meter über. Veränderung, also zwei, drei scheint ja sogar gar nicht mal ganz unrealistisch zu sein. Das bedeutet ja für einige Halligen, ich will nicht sagen das Aus, aber massive Notwendigkeiten, um das zu tun, ist das auch ein Thema auf den Halligen. Also man sagt für die nächste Generation wird damit schon ernsthafte ein Probleme haben. Also auf den Halligen ist es äh, Küstenschutz eigentlich immer Thema. Hm. So schon in der Entstehungsgeschichte her, kein Wunder, die Häuser sind ja immer auf Waffen gebaut, sieht hm, hm. man hier gar nicht mehr. Ne, Kamera hm. hier, das ist Sturmflut, da ist keine Hallig mehr zu ist nur noch sozusagen die Waffe hm. zu sehen. Bei dem Bild hat man noch, wie sieht das Land denn eigentlich nur rum aus? Also mhm. Küstenschutz war immer schon Thema. Frage, machen Sie auch Urlaub auf den Halligen oder sagen Sie, das ist für mich Beruf, aber nicht Berufung? Nee, ich mache durchaus auch Urlaub auf den Halligen, weil es eher so eine verlängerte Wochenende gibt. So, und ansonsten ist es schon manchmal ein bisschen schwer zu trennen, wenn man, weil es eine kleine Welt und da ich beruflich doch sehr viel da bin. Das zu trennen. Aber es ist schon so, wenn man auf den Halligen ist und sagt, ich bin hier privat da, dann lassen Leute auch Also weil denen das selber ganz klar ist, in dieser engen Räumlichkeit, da ist das Private einfach wichtig. Sprechen noch Plattdeutsch und Friesisch? Nee, ich verstehe Plattdeutsch. Ich bin zwar gebürtige Ostfriesen, aber dadurch ist meine Eltern zugezogen. Sie sind immer nie Platt zu Hause gesprochen, aber sie können hier gerne auch Platt schnacken und ich antworte, oh, das geht. ja bei danke euch auch. <much> auf geht's, danke.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 Das St. Severin Haus ist von der Kirchengemeinde Keitum und dem Pastorenpaar Reimann initiiert worden. Also nicht mehr Torgott Gießen, der da früher so ein Unwesen trieb? Nein, nein, nein. Die Familie Reimann hat das vorangetrieben und ich komme von der Firma Ergotot aus Kiel und wir machen unter der Leitung von Professor Kinias eine wissenschaftliche Leitung. Und es ist sowohl ein Projekt, bei dem der soziale Aspekt jung und alt wohnen. Im Mittelpunkt steht als auch, wie heute auf der Klimamesse, die Energieeffizienz. Mhm. Und dazu haben wir ein innovatives Energiekonzept entwickelt. Wenn Sie jemanden das beschreiben sollten, was unterscheidet das St. Peter Haus von anderen Häusern mit ähnlichen Gedanken? Machen Sie mehr? Sind, ist auch der Netzwerkgedanke ein besonders wichtiger Gedanke? Oder was ist sozusagen der Mittelpunkt, wo Sie sagen, das macht uns besonders? Der Netzwerkgedanke bestimmt. Sonst würden die Pastoren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 Dank der modernen Technik ähm, muss, ich nicht, <lacht> muss ich nicht reisen und es ähm, geht sehr viel per E-Mail und wie man auf den Plakraten aussieht, ähm, durch Grafiken, alles also kann man aus anderen Menschen auch näher bringen, ohne vor Ort zu sein. Mit der richtigen Energie von Pellworm. Richtig, ja. Ja, ja. ja Pellworm war nun mal ein Vorreiter in ja. unserer Region und man kann sich von Pellworm schon abschauen. Und Pellworm lernen heißt sie ja. Ja, richtig. Und bei Sylt ja auch. Wobei, wobei Sylt ja auch kein schlechter Arbeitsplatz wäre, um so zu Ah, es gibt auch einige, die sagen, Sylt ist äh, äh, zu teuer zum Leben, aber schön zum erleben. Stimmen Sie zu? Ja. Nein. <lacht> <lacht>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 Sieger ohne Doping ist besonders schön. Das kommt noch dazu. Danke, alles Gute für Sie. Nein, nein. Klassenschule sozusagen mit einem Stichwort und die Lütting-Schüler-Technik-Akademie ist hier mit dabei. So habe ich das gelesen, ist das eigentlich richtig? Was verbirgt sich Da Da sind so viele Namen. Ja, die Lütting-Akademie oder schüler -Technik akademie die ist gegründet worden durch die Innovationsstiftung.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 Kann losgehen. Neben mir steht Heinrich Winter. Herr Winter, Energie auf der einen Seite ist jetzt Thema bei Ihnen für Schule und Berufsausbildung großgeschrieben. Warum? Was haben Sie davon? Können Sie den Schülern was Praktischeres beibringen? Merken Sie ein bisschen, wo es lang geht und wie hängt das Ganze mit dem Projekt hier zusammen? Für uns ist eigentlich wichtig der Schwerpunkt zwischen Übergang zwischen Schule und Beruf. Wir versuchen den Schülern durch nachhaltige Projekte Praxisbezug zu bekommen. Denn für die Zukunft gibt es hier in Nordfriesland Arbeitsplätze und wir versuchen in unserer Schule schon Lerninhalte mit erneuerbaren Energien den Schülern rüberzubringen, damit sie später hier bei uns in der Region auch einen Arbeitsplatz bekommen können. Das müssen Sie fragen, seit wann gibt es diese Projektarbeit oder andersrum sind schon sozusagen einige in den Beruf rübergegangen, wo sie, sie heiß gemacht haben auf den Job? Äh, wir machen diese Projektarbeit schon seit über zehn Jahren. Ja. Die ersten sind jetzt gerade in Flensburg bei Herrn Professor Hohmann rausgekommen äh, als Energie- und Umweltmanagement. Äh, Absolventen. Und das sind so die ersten Früchte, wo wir sagen können, dass unser Weg, den wir mhm. beschritten haben mit unserem Projekt, aber halt Früchte erhalten. Mhm. Äh, so wie ich das bei Ihnen höre, ist das nicht ein Projekt, das Sie machen müssen, sondern eins, was Sie machen wollen. Ja, und das Entscheidende dabei ist, das ist nicht nur alleine meine Person, die das macht, sondern wir haben ein Kollegen, das dahinter steht. Beim Projekt Elektromobilität haben über 15 Kollegen mit 200 Schülern an dieser Projektarbeit über Jahr mitgearbeitet. Und das ist also nicht nur eine Sache, die ich persönlich mache, sondern auch eine Sache, die eben von der ganzen Schule entsprechend getragen wird. Und bei den Schülern kommt es an? Ja. Also wir haben wirklich Erfolge, dass überall in den Firmen, die jetzt wie Pilze aus dem Boden gesprungen sind, die Schüler schon ihre Arbeitsplätze gefunden haben und fühlen sich da sehr glücklich drin. Toll, toll, toll für Ihr Projekt. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Wir sind fröhlich und ich freue mich für den Niebel, ne? wenn in meiner alten Heimatstadt so sowas Gutes auf den Weg gebracht wird. Ja. Klasse. Sieht gut aus. Okay, das Energiesparteam der Schule stellt seine Projekte, seine Entwicklung vor und Besucher können auf dem Energierad, auf dem ich hier gerade sitze, oder besser äh, hocke, so muss ich mal sagen, Erfahren, was geht oder besser erradeln, wie wertvoll Energie ist. Das ist ein Projekt der beruflichen Schulen in Husum, also der beruflichen Schule des Kreises. Ich versuche ein bisschen Gas zu geben, das vorne weg. Jetzt geht mir ein Licht auf und das ist schon mal ganz schnell. Wie schnell muss ich denn fahren, damit alle leuchten? So, ja. Äh, mir reicht das, ja. Ich bin schon ganz gehört. Was kann denn der Besucher aus seinem Energieradbilanz ablesen? Was kriegt denn der damit? Kann er also sagen, das schaffe ich nie oder was lernt? Also ein Gefühl dafür, wie wertvoll Energie ist, wie schwierig es ist, Energie zu erzeugen und welchen Stellenwert sie hat. Und wir können jetzt sagen, Sie sind gefahren zehn Minuten, zehn Sekunden gerade eben. Wenn Sie Fernsehen gucken wollten, müssen die drei fahren. Also du musst der Tatort kürzer werden in Zukunft, damit das funktioniert? Und das binden wir ein, wir machen Energie greifbar, handhabbar, äh, zahlenwerte, Kilowattstunden und so weiter, sagen gar nicht viel aus. Und hier merkt man mal wirklich, äh, wie wichtig Energie ist und wie schwer sie zu erzeugen ist. Also meine Kraft würde nur für Einzelmännchen reichen. So ungefähr. <lacht> Dankeschön, alles Gute. Ich gebe noch ein bisschen Gas, das ist schon schön.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 Ähm, ja, also das macht schon Spaß, also ich würde das auch so machen. Ja. Ihr seid eine Schülerfirma. gibt es bei euch auch eine Geschäftsführer oder ist er der Chef? Äh, Künftig ist der Chef, ja. ja. Ist er ein guter Chef? Ja, das Würde ich auch sagen, es gibt eine schlechte Zensur. Toll, Viel Spaß. Bei Die Regionalschule Milch geht mit Wohnenschutzkreis. Jetzt gucken Sie, jetzt wir, jetzt wird hier gebastelt am Leben und Objekt. Und das ist ein nach dem Motto, wir gucken mal, was mit der Kerze passiert. Und was bringen Sie denen denn jetzt gerade bei beim Thema Klimakiste? Was sollen die lernen mit diesen Experiment? Also, wir haben unser Projekt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 Ja, stimmt. Also die älteren machen es zum Teil jetzt hier ja. Experimente, ja aber leine jetzt ja. Haben Sie sich die Experimente ausgedacht? Mussten Sie irgendwo mal lesen, weil es ein Paket dafür gibt oder ist da auch jemand, wo Sie sagen, aber habe ihr auch selbst was entwickelt? Ich habe eine Kooperation mit dem Klassenlehrer der 9. Klasse, ja. der eben Physik in Navi unterrichtet ja. und der eben auch mit den Großen diese Experimente entwickelt hat. Mhm. Und ich bin sozusagen Nutznießer mit den Kleinen mhm. und die haben uns das eben vorgeführt. Wie oft findet das in, der, in dem Schulalltag statt? Ist das einmal die Woche ein Thema oder wie oft machen Sie Nein, das? Nein, also wir machen das jetzt eine Langzeituntersuchung. Wir machen also in mehreren Klassen in der Schule haben wir unsere CO2-Fampe.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 wenn jetzt Elternabend ist, muss zum Beispiel der Hausmeister und wenn hinten am Flur Elternabend ist, den ganzen Trakt heizen, damit die das hinten warm haben. Und das ist natürlich auch eine Vergeugung. Und da, ja, da arbeiten wir und wollen eben entsprechend an die Gemeinde herantreten. Und gerade wenn es heißt, hier Schleswig-Holstein hat ein Klimaschutzprojekt, ne, dann müssen wir auch ein bisschen dazu beitragen. Das sehen wir jetzt heute Abend in der Tagesschau. Und wenn ja. das in der Tagesschau gelaufen ist, dann werden wir sehen, schon nächste Woche kommt jemand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 Das fängt an bei so Basisdaten wie der Größe des Hauses bzw. der Wohnung und ähm, wie viel Strom man eben braucht, ob man mit Pellets heizt, ob man mit Heizungen heizt, das sind eben solche Basisdaten und das geht dann weiter über Ern Ernährungsverhalten und auch Bordbewegung, das also man mit der Bahn im Auto zu mhm. nee. Wäre denn dein ein Fußabdruck größer als der von Herrn Witt oder kleiner? Ja. Ich glaube, das nimmt sich nicht wirklich viel. Das ist ähm, alles in einem sehr engen Rahmen, da haben wir das auch Mal durchexistiert und äh, das ist ungefähr bei allen zweieinhalb Jahren verbraucht. Das ist ganz knapp unter dem deutschen Durchschnitt und das ist sehr erschreckend, dass man so viel Platz brauchen würde.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 und das ist einfach unser Name weil Energie AG uns zu langweilig war mhm. und da hatten wir einen Wettbewerb und das ist unser Name geworden und das ist jetzt auch unser Logo mhm.